Mein Sohn wurde vor sechs Jahren auf dem Schaf erschossen. Der Täter äh, läuft immer noch frei, bis jetzt kein äh, Ich möchte von den deutschen Behörden unsere Gerechtigkeit haben. Dankeschön für alle.